Schönen guten Morgen. Ja, wir sind Harnische Alpen. Das ist die Wicke. Wir haben eine Höhlennacht Nacht hinter uns. Wir haben am Kreuzbergpass übernachtet. Es war so krasser Wind, es war so krasser Regen. Es war brutal. Wir haben zwei Mal umdrehen müssen mit dem Auto. Wir haben einen Euro sogar gebraucht. Es ist außen dem Wald, aus der Bäche gekommen. Wir haben jetzt ein Stück gesucht, wo wir nicht weggeschwappt werden. Es ist echt crazy gewesen. Und jetzt sind wir am Weg Richtung Santa Stefano und haben jetzt ein bisschen Wasser aufgefüllt, das ist 60. wunderschönes Wetter, heute halt, klare Luft, wirklich kriege gar nicht mehr aus Natas, das ist verwurzelt. Und ja, bei uns geht es heute eine kleine Überschreitung ins Val Grande. Probieren wir uns einmal aus und schauen wie das wird. Also bleibt dabei, dann seht ihr was von Gebieten, wo nicht so viel Balken weg sind. Da haben sie was, kann Leute neu machen müssen. Das ist es gespart für Autofahrer, weil so der Bach immer wieder ein und alles weggefressen hat. Das da links. Sehr schade, aber sie haben sich da gut gemacht. Hoffentlich bleibt das in einer Zeit. Da vorne geht es ganz schön auf. Nein, aber das ist schön. Da vorne ja. Aber da geht's... sind alles so da eine das sieht man jetzt nicht. Ja, auf der GoPro ist es schwer zu erkennen. Aber da in dem Bereich, überall bis da hoch, ist der ganze Berg komplett durchlöchert. Also das ist alles eingebaut aus dem zweiten Weltkrieg vom Vallo Alpino. Total crazy, vor allem die da oben, die hängen da drinnen, schau gerade bei Holfenstein. Echt crazy, was da gemacht worden ist. Und dadurch ist die, da die Straße relativ gut erschlossen. Da gehen jetzt die Serpentinen auf. Strange. Jetzt sind wir auf die Serpentinen. Was man von unten schwer erkennen hat, können. den sind echt lustig rauf. Gigantisch ja. schaut das aus. Das Schlimme ist das? Ich kenne es auch auf Fisch, denn ich war jetzt halt schon wieder in so einem Waller Alpino drinnen. Er hat schon wieder Waller Alpino geschaut. Ja. Zeit liegen lassen. Haben das so in so einer Alternrahlgruppe überholt. Die waren schon auch schon zwischen 30 und 35. Wer hat das da so eingestuft? Altern ist auf 30, oder? Okay. Aber ich auch nicht mehr weit. Ja, auf jeden Fall. 16, was das. Ist. Wer die Nacht hat Das hat einfach so, so gering und so verpasst du ich auch an die Wand. Hm. das Ach, ist echt so. heftig, ja aber oh, ist das alles gut gegangen? ja wir haben einen ausgiebigen Bike Service gemacht, das erste Verklungen und so Knacksen ja. ja das stimmt das war perfekt also in jeder Kehre ist eine Bethesda und von der Ja. genau, in jeder oh, Kehre. Wahnsinn crazy da vorne ist ganz ganz die alte Brücke wie überblieben ja. dass Ding das überstanden hat ist nur noch heftig wow eine Bombe beieinander, noch, oder? Sehr. So, ja. so, jetzt sind wir auf der Bachstraße schau, sie sind cool. Es ist Freitag, heute ist der letzte Schultag, das heißt Pferde im Beginn. Was ist da los? Also im Ernst. Ist gar ja, los. nein. Wow. Bei euch, teilt euch das ein bisschen auf in die Hotspots. Da haben wir in überall so viele Leute, sondern überall ein bisschen. Und die schaut in Regionen nicht. Und gleichzeitig hat man heute den Vorteil, dass die überlaufenden Regionen ein bisschen aufatmen können. scherz quasi. Genau. Wow. So impulsant. Das ist immer ganz cool. Weil der Maus sich dann immer schon. Ah, da geht was. Da geht was. Alles kommt man machen. Bei dem Berg geht es auch gleich. Und dann haben wir auch am ersten Tag schon wieder 10 neue Sachen. Da treibt es dann Schweiz Und die Bahn nichts so schön aus. Nein. Seite, das ist echt sehr sehr cool, wenn man einen hat, der was das alles macht. Ja. Danke an dieser Stelle seht es, was vor uns ist. So schön! Stein gefunden. Wir sind jetzt da oben bei den Satteln. Und von den Sattel geht es jetzt uns den drei zwei er weiter. Da so durch und bis umher von Cella war der Gewande. Das Tal schaut so aus, total cool das Büttel. Und wir fahren dann da auch und kriegen beim Auto raus. Das ist echt eine heiße Geschichte. Wie gut das geht und ob das geht, schwarz zu Song. Auf jeden Fall die coole Tour ist auch da rauf. Und den auch hier fahren. Da. Echt eine steile Geschichte. Es ist viel aus dem Krieg da, man sieht das. Eine Militärstraße da offen. Das heißt, wir haben echt eine super Infrastruktur. Ähm, wenn die halbwegs gepflegt worden ist, wir haben nicht zu viel Windwurf haben und keine Umwelt natürlich sie, dann erreichen wir einen super Platz. Hoffen wir halt einmal das Beste. Ja. Bis jetzt war es super. super. Man muss aber sagen, es soll jetzt gar nicht hier haben, wir kann die ganze Tour treten. Man holt halt dann alles wieder zurück. Man hat jetzt nicht ein, irgendein Problem, dass wir nicht zurückkommen. Das weiß man schon. Das ist bei den Explorern praktisch. Und auf jeden Fall packen wir sie zu, oder? ja, genau so der erste Gipfelkördienst 2000 Meter wir stehen okay. da auf so einem alten Stellungsplatz, keine Ahnung, da sind alles Gräben und da sind auch also, so für so Flak wahrscheinlich was gewesen. Alles stark zugewachsen leider schon. Das Panorama war es ist gut, ich habe aber keine Sache mit denen kann ich das ausschneiden. <lacht> geht halt einfach das nicht. Keine wieder Col Remintero heißt der, was ich in den Kopf. Habe. Von da geht es jetzt ein bisschen in und dann geht es zu Inseln vor Cella Val Grande um und dann kommt ein richtiger langer Downhill. Hoffentlich dass wir jetzt auch da durchkommen. Und alles. Gespannt. Die Querung haben wir gesehen, geht nicht lange an der und so, ich habe ein Stück kein Seil mehr da, wenn was wäre, also normal, bringen wir es schon irgendwie hoffe durch. Hoffen wir das Beste. Hoffe, das Beste. Na, los geht's. Siehe da, jetzt haben wir echt noch was gefunden. Schauen wir mal, was das ja. so ist. Was meinst du, was ist? Ich, nicht, so. ich nicht, ein nicht Munitionslager oder so? Ich, nicht, ich vermute, ein Munitionslager könnte sein. Ja. Ja. Ja, ich schau sie so aus. Ja. Also es geht gar nicht durch, es ist mhm. einfach. Okay. Das sind so Podeste, dass man so protestet, dass sie trocken ist. Blehtos heute machen. Halt mhm. Ja. Super. <lacht> Wenigstens haben wir etwas gefunden. <lacht> Ein paar Meter Aufstieg haben wir schon hinter uns. Und es hat sich bis jetzt noch ausgezahlt Weil jetzt sind wir gerade aus dem Wald her draußen und sehen Wie schön, bitte. Wow. Ich bin nur mehr. Richtig, richtig geil. Jetzt geht es für uns auf den Sattel, oder? Genau. Sattel und dann ähm, auf den Gipfel. Die berühmten drei Worte. Ich mag nicht mehr stimmt nicht. Stimmt ich nicht, gesagt. okay. Da vorne. ist im Mogno. Noch. noch. Scheiße geht's dazu. Da vorne ist unsere Querung drinnen. Schaut von da weit aus, ein Stückchen ist schon noch. Aber wir haben gerade lachen müssen. Weil in der Nacht und wir angekommen sind, es ist echt bitter gewesen. Es hat, also, als wo wir dann im Auto waren, es hat so gering. Es hat nicht gering, das war. Also das habe ah. ich selten erlebt, das war ein Weltuntergang. Das war Auf jeden Fall ist dann auch so ein Kombi gekommen. Um um Habe ich was? Um hast gleich gemacht? Habe ich erst hatte. drei Runden gefunden, dass er flatscht durch die Lacken gehabt und schon wuchs. Und dann haben die erst mal das Dachzelt aufschrauben müssen. Bei Aber es hat voll geregnet. Also, es hat nicht nur geregnet, wir haben beim Auto alles gehabt wir sind gar nicht aus, wir müssen einfach quer durchs Auto durch, hinten. In dem auch Auto muss ich gar nicht aussehen und haben hinten die Heckklappen aufgemacht, dass wir Luft kriegen. Auf jeden Fall haben die das Dachzelt dann noch aufgebaut. Da also sind wir mehr Fluchen die Italiener. Wie es zugegangen ist. Hallo Questa, Questa, Alora! Und die haben ganz ein ganz eigenes Dachzeug gehabt. Das ja. war schon relativ alt, was es ja auch geht, ja. aber bei so einer Bedingung halt nicht mehr super ist, weil die haben das zwar so müssen und haben drüber nur so ein. Was war denn das? So ein Planer. Sie haben es nicht geschafft, müssen. auf gut Deutsch. Sie haben es nur zu 60% geschafft. Das ist zwar irgendwie gewesen, wenn er früher hat ist, wenn das Auto überschlagen hat. Ja, klar eine Anekdoten, das war echt crazy. Ja. So schaut es bei uns jetzt aus. Teilweise ist der Weg echt extrem, wo die Unwetter kaputt waren. Wir haben es bis jetzt mal geschafft. Wir sind dann jetzt gleich bei der Erklärung, die es voll gut beieinander ausschaut. Und so schaut es da aus. Also, durch das, dass der Weg halt einfach angerissen ist, ist es teilweise echt ausgesetzt. Es geht aber. Meine Höhenangst hält sich in Grenzen. Passt noch. Wenn es nicht schlimmer wird, alles gut. So, jetzt machen wir mal schauen, dass ich nachkomme. Es ist relativ weit Ja, von da sind wir gekommen Und bam bam bam Was sagst du dazu? Nichts mehr Krass! Ja. Wow! So, die letzten paar Meter So wie das ausschau -Karte, waren extrem hart oh. Ich wollte unten schon richtig Lob aussprechen an die, die die, die ganzen Latschen schon ausgeschnitten haben weil der Weg war extrem gut ausgeschnitten ist hätten wir die nicht machen können und kam die letzten paar hundert Höhenmeter, wie ein Schlag war nichts mehr ausgeschnitten wir waren fast nicht mehr durchgekommen extrem ärgerlich mit den Bikes, das wisst ihr wenn du nichts mehr anders siehst außer Latschen ja, da sind sie jetzt ja, da sind jetzt keine Latschen mehr und ich freue mich schon auf unseren Gipfel und die Außer. Der Hunger blockt mich. Ja, ich hoffe schon. Wenn du es nicht schon zusammengegessen Ich glaube, das ist unser Ziel. Aha. Wow. Yeah. Sehr geil. Wow. so yeah. dann. Zu gibt es wie immer Käse, Wurst und Brot, Riegel und Apfel. Oh, aber bei so einer Kulisse lässt sich das gut leben. Aber da geht kein Wind. Na ah, eben, da ist es fein, weil, schau zu mir, wer das da gemütlich gemacht hat. Aha, geht das so, oder? Wir machen einen kleinen bahn Da hinten draußen geht es eigentlich Richtung Dolmetscha, Villa Santina. Da ist der Terzo, Grande Terzo glaube ich heißt der. Hinten drin ist schon Zapada. Facella Cella Grande stehen wir. Ich kriege ein Selfie. Und uh, da war der Monte Conan. Der kreist eigentlich das ganze ein. Ja und da vorne sind die drei Zinnen. 11 Kugel, 12 er die 6 Und ganz hinten schaut ein bisschen aus. Also echt richtig, richtig gut und ja, da von mir zwei. <Musik> Flashback wir so voll Gas. Jetzt heißt es für uns langsam, der Tag nimmt sein Es ist Viertel nach Achte. Die Vicker werden uns jetzt was zum Essen zaubern. Ja, das, das ist, ist unser Stöblatz für heute. Nudeln das weiß ich nicht, Nudeln mit Kass wahrscheinlich. Da haben wir echt total nettes Platz heute. Das ist ein bisschen angelegen und komplett in unserer so Ruhe. Das passt schon, Wagen steckt ja. gut drin. Obwohl die Rampe die hat es dann in sich bei nachgefahren, war es dann schon grenzwertig. Ja, ja, ja also jeder. Ja. Vielleicht vorher. ein bisschen. Also bei den Regen so Sachen eher meiden, also da nicht für exponierte Geschichten und siehst, hat ja. Ruhe, ist ja nicht das man sich, ruhig. Die sind jetzt Bachler, können wir dann das Gesicht waschen und die Hände. Perfekt. Das ist damals noch was zu Essen. Äh, mir oh. zu sagen, danke fürs ja. dabei sein, war eine genau. coole Sache. Sehr cool. Und ja, morgen geht's weiter. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, siehst Kommentare genau. jederzeit gerne. und Morgen geht's in alter Frische weiter? Scheiße, oh Gott, habe ich Angst? Macht es gut. Viel <lacht> ciao.